Ja, herzlich willkommen. Ich hätte es auch nicht gedacht, wir sind hier in der ersten Episode der Etage 13. Und für alle die Menschen, die die Nullte Episode noch nicht gehört haben, äh, stellen wir uns doch schämt mal euch. Ganz kurz, schämt euch, stellen wir uns ganz kurz nochmal vor, der Steffen trinkt, deswegen muss ich kurz überbrücken. Ähm, die Ach Etage du. 13, was ist das? Das fange ich damit an. Etage 13. Wollen Jetzt wir erst erstmal nicht uns vorstellen oder wie machst du das hier schon wieder? Ich, ich habe gedacht, wenn du schon trinkst deine leckere Mate-Cola, dann werde ich erstmal den Podcast keine Cola. vorstellen und dann wollte ich dich vorstellen. Okay, das ist, ist mate Granatapfel. Voll so. der Narzisst. Also, Etage 13 ganz kurz gefasst, das ist die Etage in amerikanischen Hotels, die es nicht gibt und deswegen wird euch ein Wundertüter an Überraschungen überbeigebracht von dem lieben Steffen Liebschner, der sich jetzt vorstellt. Ja, hallo, guten Tag und von dem lieben... Basti Richelshaken, der sich jetzt vorstellt. Ja, hallo, guten Tag. Und jetzt gehen wir beide in die Zauberkugel. Los. <lacht> <lacht> Eben also. noch in der Etage 13, jetzt schon auf der Showbühne. Richtig. So. Alle waren Giga, auch wenn einer nur gewinnen kann. Hallo, aber... Aber du wolltest heute singen, habe ich gemerkt. Ähm, ja, Verrat doch nicht schon auf. wieder alles. Die schalten ja. doch alle gleich schon wieder ab, Mensch das geht nicht <lacht> äh, einmal ein, Mal, ab, ein einziges Mal möchte ich mit Profis arbeiten ja dann müsstest du jetzt gehen auf aber ich Fall bin, bin halt kein Maßstab <lacht> ne? also okay egal ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir fangen auch direkt an. Wir bieten euch wie immer Filme, Spiele, Rezensionen von verschiedenen Sachen, Empfehlungen, Serien was wir halt Volumen. so haben. Aber bevor wir damit anfangen, ähm, habe ich mich mal umgehört, Steffen, und es gibt so ein kleines bisschen Feedback äh, zu unserer ähm, zu unserer nullten Episode. Ja. Du hast eins zum Beispiel bekommen, Lies doch mal vor. Jetzt überrasst du mich. Äh. Einmal mit Profis. Ein sehr netter Einstand von Anonym. Okay. Ja. ja, ich sollte äh, auf Wunsch von äh, Steffen unbedingt eine äh, sehr hochwertige Konversation <lacht> zu unserem äh, Podcast wiedergeben. Den hat sich dann unter unserem YouTube-Channel Etage 13 ereignet, denn dort hat äh, ein gewisser Emil B, nenne ich ihn einfach mal, mit mhm. Steffen ein bisschen hin und her geschrieben. Und ähm, das, was man früher so in ICQ miteinander ausgetauscht hat, wird jetzt hier einfach in Kommentaren <lacht> von YouTube gemacht. Ich lese originalgetreu vor Emil <lacht> B. Ja, supi! Steffen, lachender Smiley, Emil Boskop. Jetzt habe ich den Namen gesagt, finde ich gut. Smiley, Daumen nach hoch. Darauf sagt unser lieber Steffen, freut mich, dass es dir gefällt. Und dann sagt Emil noch zum Schluss, ui, ui, ui, ui. Ja. Also, wenn das nicht konstruktiv war, lieber Steffen, du weißt, wie man die User angeht. Ja. habe ich jetzt aber noch was schön Konstruktives. Aus meiner Verwandtschaft hat sich mein Cousin gemeldet und meinte zu mir, das wäre ein super Podcast. Aber vor allem hat ihm gefallen, wie gut äh, editiert er es und die Kapitel machen und sonst was und da habe ich ihm leider gesagt, dafür bin ich nicht zuständig, das macht der Steffen, ich mache hier nur den Spökes. Und Gut. damit gilt das Kompliment an dich, Steffen. Ich bedanke mich recht herzlich, lieber Cousin ja. vom äh, Basti. Und Stu als Abschluss Sturm auf den Basti. <lacht> <lacht> <Sollte kaum lacht> und als Abschlussfeedback <lacht> hat sich dann auch noch äh, einer meiner Vorgesetzten, das muss ich jetzt einfach mit reinbringen, reingebracht, der einfach nur schön rational sagte, du machst da jetzt auch Podcasts. Mhm. Das reichte mir schon aus. Ähm, aber äh, da auch nochmal der kleine Aufruf. Bitte schreibt uns doch auf unseren äh, Social-Media-Plattformen, Facebook, äh, Twitter, auf YouTube. Schreibt dem Steffen an seine Postadresse, die ich gleich hier einblenden werde in diesem Audio-Podcast. Ähm, schreibt uns doch Lass einfach euer, <lacht> euer Feedback. Wir würden uns sehr ja freuen. Aber jetzt haben wir uns auch schon lange genug beweihräuchert. Lieber Steffen, wir kommen zum ersten Thema. Und ähm, wir äh, schwingen uns sozusagen äh, in die Nacht. Nein, es geht nicht um Dark Duck, was dich jetzt wieder freuen würde. Du als unser Kinderseriespezialist geheimlich Schattenduck und mehr agieren voller. Wir gehalten nicht von unsehen. Das wird so schlimm werden. Wir kommen nämlich jetzt zu Batman. Ich bin heute etwas aufgedreht. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich entschuldige mich vielmals. Ich entschuldige mich auch bei deiner Mama. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Ähm, Die hat kann Batman am meisten dafür. Hallo. Zeit, vor kurzer Zeit Geburtstag hatte ähm, und er wurde 60 Jahre alt, richtig? Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, ja, lieber er Basti. Mir vor, er wollte singen, Happy aber Birthday ich ehrlich, ganz ehrlich, ich habe das für einen Scherz gemacht. Ja, also gehalten. nicht nur Batman hatte Geburtstag, leid, sondern auch, auch meiner ganzen Psst, Ruhe. Entschuldigung. Nicht nur Batman hatte Geburtstag, sondern auch der liebe Basti. Also, auch eure Glückwünsche bitte gerne in die Kommentare. Unser Basti ist 75 Jahre. Ach nee, das war der Batman. Äh, unser 20. Basti ist, äh, wie alt? 29. Och Gottchen. schön. süß. <lacht> Hör auf, mir das Kind zu streichen, das funktioniert in Skype nicht. Ja, äh, ich überspringe diese weitere Beweihräucherung einfach mal und ähm, würde einfach dich ganz salopp fragen, Steffen. Was ist für dich... Der beste Batman-Film von allen, die bis jetzt erschienen sind. Ja, klingt ein bisschen äh, berechenbar gerade, aber tatsächlich The Dark Knight. Ähm, warum der? Also der zweite der Nolan-Trilogie. Richtig, richtig, ganz genau, mhm. äh, weil, weil mir hier Ledger als Joker einfach sehr gut gefallen hat, tatsächlich. Mhm. Also, Wo, ja, woran liegt's? Was hat er so toll gemacht? An dieser ganzen Interpretation. also man hat ja hier diesen, diesen Chemieunfall ganz bewusst ausgespart und das, wie es dann umgesetzt wurde, ja, hat mich einfach begeistert in dem Moment. Okay, ähm, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Mir ist gerade nur eingefallen, ich weiß, für uns beide ist das so wie täglich Brot, Batman zu kennen, aber vielleicht gibt es da draußen im Universum, was ich nicht glaube, noch irgendjemand, der nicht weiß, wer Batman ist. Wir wollen ja eigentlich auch nicht über Comics reden. <lacht> Nee, äh, wir, aber das kommt ja auch in den Filmen drin vor. Ja. Batman ist nämlich der großindustrielle Tony Stark. Nein. <lacht> richtig? richtig. Äh, da hat das. Strike schon one. <lacht> <lacht> ähm Batman ähm, ist ein ähm, aber nicht die Geheimidentität. Der, aber das kommt, äh, ich fange falsch an. Äh, als kleines Kind sind die Eltern von Batman erschossen worden. Mhm. Da sind nämlich, äh, ich weiß jetzt nicht, welche die richtige Variante sind, sind in einen Zorro-Film reingegangen und draußen wurden die Eltern dann überfallen. Ja. Und ähm, da mhm. wurden die Eltern dann erschossen und Batman hatte sich dann zur Aufgabe gemacht, sozusagen für Recht und in Gotham City, so die Stadt ist, zu sorgen. Das reicht eigentlich auch schon, um so einen langen ja. Mythos aufrechtzuerhalten. Und du hattest von deinem lieblings batman ich sehe schon auf deinen Lippen, du hast einen billigen Gag. Jetzt. Nein, nein, nein, ich habe keinen billigen Gag. <lacht> das 75, nach grad, nach 75 billigen Gag Jahre lang. 75 Jahre lang, das ist ja. schon echt. Ja. Echt krass. Und, ähm, so, alt sein, so alt müssen wir erstmal werden. So alt müssen wir erstmal werden. Sind wir noch gar nicht. Ne? Also, wenn ich das so rechne, sind wir jetzt gerade mal 64. Ja, aber gefühlt ist es schon <lacht> fast so im Kopf, muss ich sagen. <lacht> ähm, äh, der Steffen hat seinen Lieblingsfilm durchgegeben, dann gebe ich natürlich auch meinen Lieblingsfilm durch. Äh, ich weiß es, ich weiß <lacht> Für mich ist ja, du weißt es eh. Für, für mich ist es auch ein Film mit Joker, aber für mich ist es nicht der ähm, Batman Logan hält Joker. die Welt in Atem. Knapp dran. Es handelt sich nämlich hierbei um den allerersten Batman mit Jack Nicholson als Stimmt, Joker. nee, stopp. Der allererste Batman war nicht mit äh, Jack Nicholson. Haha, <lacht> guckst du. Ich warte jetzt auf weitere Infos. Batman hält die Welt in Atem war der erste Kinofilm mit Batman. Ja, ich möchte aber auch über ordentliche Filme sprechen. Ein ordentlich gedrehter Film. Ja, ja. Mit mhm. Bett an die Heizbrille und allen drum also, und dran. Also für alle, die die ähm, vor der Wende noch nicht existiert haben. Der erste Batman-Film, der auf jeden Fall in, in, ins, ins, äh, ins Publikum gerückt ist, jedenfalls für mich äh, etwas jüngeren, war der erste Batman mit äh, der erste mit Joker gespielt von Jack Nicholson. Einfach weil ich Jack Nicholson sehr lieb habe und es sehr schön überdreht ist und sehr farbenfroh, hat mich als Kind gleichzeitig gefürchtet. Und da ist auch vielleicht der Nostalgiefaktor ein bisschen mit dabei. Aber ich gebe dir natürlich recht. Der Nolan-Joker, also voll gespielt von Heath Ledger, ist natürlich ja. richtig, richtig erste Sahne. Aber ich bin halt ein sehr großer Jack Nicholson-Fan. Außerdem sagt jeder The Dark Knight. Das ist sehr konstruierbar, hast du selber auch schon gesagt. Ja. Wir geben euch aber ganz gerne einen kurzen Aufriss, ähm, wer so in den einzelnen äh, einzelnen Filmen vorkommt, damit ihr euch so ein Bild machen kann. Ähm, es gibt nämlich auch eine dunkle Ära bei den Batman-Filmen. Mhm. Ich habe jetzt den ersten. Die komischerweise sehr bunt ist die komisch aber sehr bunt ist, den ersten Batman-Film genannt, dem mir auf jeden Fall in den Kopf gekommen ist. Danach kam die Fortsetzung. Steffen, wer spielt da noch mal mit? Also als Figur jetzt nicht die Schauspielernamen, wobei die auch interessant sind. In Batman Returns haben dann äh, als sind als Schurken aufgetaucht Catwoman, gespielt von Michael Pfeiffer. Und der Pinguin gespielt von, na? Danny DeVito. Richtig. Ja, selbst das kann ich mir merken. Sonst kann ich mir sowas gar nicht merken. Und noch ein äh, Charakter, den ist Weiß ich gar nicht, ob es den in den Comics gab. Da reicht mein Nerdwesen jetzt nicht ganz. Max Schreck. Genau, sagt mir jetzt gerade auch nichts. Gespielt von Christopher Walken. Ja, muss man auch erstmal. mal. Also, ähm, dann kam direkt danach der Anfang der dunklen Ära. Und wenn ich mich nicht recht entsinne, hieß der Batman Forever. Und du musst mich korrigieren, weil da lässt mein Gedächtnis echt schon ein bisschen nach. Der Riddler, gespielt von Jim Carrey. Richtig. Und Two-Face von... Ähm, Tommy Ach, Lee Jones. Tommy Lee Jones, genau. Mhm. Ähm, und Poison Ivy kam auch in dem Teil vor. Nein, der ja, kam der dann in erst, erst in Batman und Robin. Okay. Der, vor allem, der Poison Ivy kam dann erst. In, die Poison Ivy kam dann erst in Batman und Robin. Okay, ich hatte anders in Erinnerung. Aber ich weiß auch gar nicht mehr, also stimmt doch, da war Mr. Freeze und Poison Ivy. Also im und dritten Bane, Film, der eigentlich nicht Bane war, so also irgendwie äh. Ein sehr billiger Abklatsch von Bane. Ja, fand ich ja noch nicht mal in dem Nolan-Ding fand ich Bane gut. Aber das ist ein anderes Thema. Da ähm, kommen wir gleich äh noch hin. Kommen wir gleich noch hin. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass äh, man Batman Forever, würdest du sagen, ich könnte den noch, den kann man noch leidlich gucken, finde ich. Das ist, ich mag Jim Carrey, da ist er auch wieder mit dem Schauspieler. Ja, aber dabei. nicht in der Rolle. Das heißt, Die okay Rolle hat er ist? total überdreht dargestellt. So, so den Riddler halt als, als, als gottgleiche Figur, um Gottes Willen. Also ich habe da gedacht, was ist denn da los? Also das war einfach too much. <lacht> ja, das war echt okay. zu viel. Ja. Ja, das stimmt schon, aber ich mochte auch Jim Carrey auch immer, wenn er überdreht ist, auch in seinem Cable-Guy-Film oder mhm. sowas, da hab da ich sich ja drauf gestanden. Da passt es ja hin, aber da nicht. Da passt auch wirklich hin, das stimmt, ja. ja. Ähm, und direkt im Anschluss kam der von dir angesprochene Batman und Robin. Äh, dort spielt der Anime mit als äh, Mr. Freeze. Der Film hat einiges falsch gemacht. Dazu gehört eines meiner Lieblingszitate äh, aus dem Hintergrund, als George Clooney nämlich mal gesagt hat, weil der nämlich auch den Batman verkörpert hat, mhm. richtig, ne? Ja. Äh, er sagte: Ja, warum guckt denn dieser Batman immer so böse? Dann denke ich mir so: Hast du dir die Drehbücher vor mhm. durchgelesen, was Batman Oder zumindest so durchgemacht mal die hat? die Comics, ja. mhm. Mhm. Und ähm, ja, äh, da kommt dann halt auch noch äh, Robin dazu. Also auch. Na gut, da kommt ja schon in Batman Forever dazu. Ja, ja, gut, aber da heißt ja Batman Robin, deswegen erinnere ich mich da auch wieder an Robin. <lacht> der Und, Mehr äh, ein Kostüm hatte, was wie Nightwing aussah, so von der Struktur. Mhm. Außer den Capes. Ja, ich glaube, Nightwing führt jetzt auch zu weit. Ja. Und ähm, Batgirl kam aber dann in Batman Robin noch dazu, ne? Ja. Und, Und wenn wir so weitergemacht Unengüttel. hätten Ja, ja, wenn wir so weitergemacht hätten, Bad Mouse auch noch. Mhm. Ähm, aber dann kam, nach langer Zeit kam endlich Licht ins Dunkel, denn dann begann auch Nolan mit seinem äh, mit seinem äh, Run und äh, da fing es ja an mit äh, The Dark Knight Begins wie hieß er nochmal? Batman Begins. Batman Begins, ach Dark Knight Begins Entschuldigung. Ähm, und äh, da wurde ja äh, Ra's al Ghul zuallererst mhm. äh, eingeführt, auch sehr schön gemacht, muss man echt sagen. Sehr schöner Film, hat mir auch sehr gut gefallen. Ich muss ja persönlich sagen, von den Nolan Sachen gefällt mir der fast schon noch am allerbesten, weil beim zweiten Film sagt man natürlich gerne, dass alles was gut gewesen ist, auf Heath Ledger basiert, auch wenn er eine super Performance gemacht hat. Das mhm. muss man echt dazu sagen. Also, mhm. da haben natürlich alle Leute recht. Willst du doch den letzten Batman-Film schildern? Dann können wir dann das Thema kurz, auch abschließen. Nee, ich möchte ganz ja. kurz noch was zum Ersten sagen. Der hat ja. mir halt äh, zu weit draußen gespielt. Also, das ist klar. Es, es spielt ja davon, äh, oder es handelt ja davon, dass das praktisch äh, Batman antrainiert wird, und so weiter und so fort. Aber so dieser Mythos in der Stadt, der hat da nicht so richtig stattgefunden. Also, nur der zweiten Hälfte oder sowas, ne? Mhm. Und das hat sich halt im zweiten Film und im dritten Film dann schon wieder äh, komplett über die die äh über den Film gestreckt und das hat mir dann schon wieder etwas besser gefallen. Okay. Ja, das stimmt. Diese urbane Mythos von mhm. Batman, also God City und Batman, das hat man im zweiten mehr gesehen. Mhm. Mir hat es gefallen, dass sie mal ausnahmsweise mal von außerhalb angefangen haben, weil sie dann auch mal viel ja. anderes gezeigt haben. Ähm, ja, und schließlich kam dann nach dem zweiten Film, den du ja schon kurz erwähnt hast, auch der dritte Film. Mhm. Sag du doch erstmal was zu dem dritten Film, weil ich sag gleich meinen ganz eigenen Senf zu diesem Film. Ja, okay, also äh, im dritten Film hat mir äh, tatsächlich die Umsetzung von Bane. Ein Stück weit gefallen mhm. bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Äh, kannst deinen Spoiler kurz mal reinbringen, dein kurzes Warum musst du eigentlich über alles immer mit Spoiler sprechen? Ja, Wir haben nein, es bis jetzt äh, geschafft, ohne Spoiler klarzukommen. Ja, nein, was heißt Spoiler? Also ich will jetzt hier. Es, es, es passiert an einer gewissen Stelle was, wo er dann doch wieder zum Handlanger wird. So, das Richtig. wollte ich damit sagen. Guck mal, ohne Spoiler, du ja. hast es geschafft, Steffen. Über den Weg des Spoilers hinweg, du bist. Also Mal muss ich nämlich echt viel spoilern und äh, muss auch zugeben, ich hätte es jetzt auch gern gemacht, weil meine Spoilerwarnung, wo äh, Steffen gedacht hat, die hätte ich so schnell gesprochen, die hat man doch noch verstanden nachher auf der Aufnahme, mhm. aber ich wusste nicht, wie schnell ich dann doch reden kann. Das stimmt, ähm, bei mir ging es ähnlich mit dem dritten Teil von Batman. Ähm, ich muss aber auch zugeben, da ist mir viel, viel zusammengetackert worden, was mir nachher nicht gefallen hat und auch das Ende und tut mir leid, ich bin halt auch, wenn ein Ende dann halt so ein bisschen komisch ist, dann gefällt mir das auch nicht so, aber ich trotzdem. Guckt den euch an, er schließt trotzdem vieles ab. Hm, Aber da ist auch Fall das erste ja. Mal aufgefallen, dass es auch viele negative Seiten an Nolans Weise gibt. Und ich bin gespannt, wie das jetzt bald in Superman und Batman ähm, ja. dann endet, weil äh, Superman-Filme sind immer sehr schwierig, meiner Meinung nach. Mhm. Da gab es auch nach äh, Christopher Reeves auch eigentlich gar nicht mehr so Batman-Filme, die mich überhaupt noch interessiert haben. Ganz ehrlich, Superman-Filme. Superman-Filme, was habe ich dir gesagt? Batman-Filme. <lacht> Mein Gott, sind wir heute wieder total bei Oben. Ja, ähm, ja. Als hätte ich schon eine Bohne gegessen. Aber, ähm, ja, das zu Batman, aber äh, wenn wir schon von sehr dunklen Sachen sprechen, Steffen, ich gebe dir mal einen Eindruck, weil Steffen, du hast äh, was mitgebracht, eine Serie und ich gebe dir mal einen Eindruck, den ich von der Serie so habe, in Kurzformat wieder, weil ich habe nur die Werbung gesehen, ey, da steht eine komische Frau rum, die ist ein bisschen schizophren und steht alleine auf der Straße rum und darum geht's in in Black meiner Meinung nach. Was? <lacht> da ist eine komische Alte, steht in der Werbung rum, sie wirkt ein bisschen schizophren, keine Ahnung. Und die ist nicht schizophren? Das habe ich gedacht. Nee, das ist äh, eine Serie, ja. die du schon gesagt hast. Orphan Black, was ja für Deutsch so viel heißt wie Schwarze Weiße. Ne? Mhm. Und die äh, junge Dame, die du da sehr wahrscheinlich gesehen hast... Ist eine gewisse, äh, ja, wie heißt sie denn? Wie heißt sie, Google? Wie hm. heißt sie, Google? Google! <lacht> wie heißt sie denn? Äh, okay, Google, wie heißt die schwache Servo. Pussy in offen Black? Servo. Servo. Sarah. Sarah. Sarah. Sarah Manning. Mhm. So. Äh, und die sieht halt, also so geht's in der Serie los, das kann ich immer so ein bisschen erklären, äh, die... die Sie hat halt ein, ein, ein, ich sag jetzt mal, das, was man auf gut Deutsch ein Lotterleben nennt. Also sie kümmert sich jetzt nicht um wirklich was, hat nicht wirklich einen Job, hat auch eine Tochter, die sie mehr oder weniger bei ihrer Ziehmutter gelassen hat und so weiter und so fort. Und äh, befindet sich jetzt halt in den USA oder in Kanada, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, und äh, steht dort auf einem Bahnsteig mhm. und sieht eine junge Frau, die sehr, ja, sehr gedankenverloren da langläuft sieht sie sich näher an und erkennt, hm, die sieht ja genauso aus wie ich. Kurze Zeit später stürzt sich diese junge Frau vor den Zug. Okay. Also die andere. Und äh, Serva hat ja gesehen, die sieht genauso aus wie ich, schnappt sich ihr Zeug und nimmt kurze Zeit später ihre Identität an. Also die, die äh, von äh, die Gleise runtergesprungen ist. Ganz genau. Also auf die Gleise, ja. So viel dazu. Was ich so in, im Laufe der nächsten Folgen oder auch schon der ersten Folge herausstellt. Es gibt noch mehrere, die so aussehen. Hm. Und es lüftet sich nach und nach das Geheimnis, das kann ich jetzt auch noch sagen, weil das eigentlich hinlänglich bekannt ist, Ja. dass es sich um eine Gruppe von Klonen handelt. <lacht> ja. Ist ja wie bei Dark Angel früher. Das habe ich leider nicht geguckt. Ne? Okay. Also es gibt, gibt äh verstreut über die Welt gibt es verschiedene junge Frauen, die sich alle irgendwie ähnlich sehen, aber eine ja, äh, ja aber, aber ein, einen anderen Charakter haben in dem Sinn. Ne? Okay, also Auch die, die sind, sehen alle gleich aus, aber haben andere Charakterzüge. Richtig? Ja klar, weil sie ja anders aufgewachsen sind. <lacht> ne? Okay. Wir haben ja alle einen anderen Input erhalten sozusagen. Okay. Und äh, also ich muss sagen, es hat mir hat mich äh, Zuletzt keine Serie so gefesselt wie die. Also das ist echt interessant, was da noch so ans Tageslicht kommt. Was da okay. noch so für, für äh, Organisationen im Hintergrund ihre Fäden spinnen. Ne? Okay. Und ähm, Aber auch die schauspielerische Leistung von dieser Frau, dass die praktisch das schafft, äh, tatsächlich sehr viele verschiedene Charaktere zu porträtieren. Und das nimmt ja. man ihr ab. Das okay, ist richtig Also, gut. also ich kann äh, die Serie nur wärmstens empfehlen. Auf die Netflix... Ja auf jeden Fall einen Vorteil, man hat ja nur... <lacht> genau, auf Netflix hat man äh, ja den Vorteil, dass man ja nur eine Schauspielerin braucht für ganz viele Rollen. Ist doch crazy, genau. ist doch Ja, aber sie bringt das sehr gut rüber. Also <lacht> eine wichtige inhaltliche Frage für mich als männlichen zuseher ist sie heiß? <lacht> <lacht> <lacht> Was denn? Kann man mal fragen. Ja, die kann man schon... Äh, also mein Typ wäre sich jetzt nicht, aber trotzdem... Ähm, ja, hier geht's ja auch nicht um, wessen Typ das hier ist, sondern ist sie Guck heiß. Guck's dir doch an, einfach. Ja, <lacht> Empfehlung von Steffen, äh, Orphan Black, die schwarze Witwe. Äh, Wie gesagt, sie auch Bock nicht hast, die, die schwarze äh, Witwe, die schwarze Weise. Die schwarze Weise, hatte ich ja gesagt. Hat <lacht> sich wieder verhört, ne? Das wird beim Schmeiden noch ein Spaß. Bitte leg mir an der Sack. Stelle das Wort Weise in den Mund. Ähm, ja. Und äh, während ich mir heute wünsche, dass mein Sprachzentrum langsam wieder reaktiviert wird nach der Rean. Habe ich mir gedacht, wir wünschen uns ja wie immer in jedem Podcast auch noch ein bisschen mehr. Moment, darf Steffen? ich kurz noch, darf ich ganz kurz noch einen Tipp loswerden? Ich habe ja nicht umsonst so. Netflix gesagt, die ersten beiden Staffeln im Moment auch auf Netflix anzuschauen, wer es eh, eh abonniert hat. Ach so, hatte ich gesagt. Hast du gesagt? <lacht> ja, ich habe gesagt auf Netflix. Ich glaube, das reicht den meisten Leuten. Du musst das heutzutage nicht mehr mit diesen Staffeln und Abonnieren <lacht> und sowas sagen. Die Leute kommen in Netflix klar. Die ersten zwei Staffeln. Okay. Ja gut, ja, ja jetzt ist dann Netflix ist, ist, Netflix ist wie Fernseh gucken und man kann sich aussuchen, wann, damit die älteren Herrschaften im Podcast äh, das auch wissen. Sein souveränes ähm, Fernsehen. Ja, uh, uh, Steffen muss auch gleich ins Bett, ich merke das schon. Ähm, wir haben auf jeden Fall uns wieder Wünsche ausgesucht <lacht> für, für äh, die, äh, für diesen Monat sozusagen. Ne, den äh, geliebten Februar. Ja. Und äh, ganz abseits von äh, unserem Jeckentreiben hier bei mir, ich, ich bin ja in Köln, habe ich mir gedacht, kommen ganz rationale, schöne, klare Wünsche rüber. Und ich glaube, lieber Steffen, es ist Zeit für die Wunschnews. Mhm. Soll ich anfangen? Und? Oder? Du darfst natürlich anfangen und geh bitte in deine Nachrichtenstimme jetzt. Die Wunschnews des Monats. Präsentiert von ihren Gastgebern Steffen Liebschner. Und Bastian Richel sagen. Katzenvideos sollen bitte ab sofort aus YouTube verbannt werden. In Star Wars 7 soll man herausfinden, dass unter dem Darth Vader Helm ein Kristall, äh, Kristallschädel steckt. Und das soll wie Indiana Jones 4 alles die außerirdischen Schuld gewesen sein. <lacht> bitte hält <Hate> Kommentare jetzt. <lacht> Hier einsetzen. <lacht> ähm. Ich wünsche mir einfach mal, dass die Leute nächstes Jahr das Dschungelcamp einfach mal vergessen. Und unser letzter Wunsch gilt, dass es gerne mal so ein Brettspiel gibt für sehr überanstrengte Arbeiter, wie wir das auch sind, mit dem Titel Mensch, burn oute dich nicht. Das waren die Wunschnews für den Februar. Die Wunschnews des Monats. Präsentiert von ihren Gastgebern Steffen Liebschner und Bastian Richelzagen. Ja, Steffen, wir machen dann doch einfach mal direkt mal weiter und ähm, nachdem wir ja jetzt so heiterwolkig uns was gewünscht haben, habe ich mir äh, auf meinem eigenen YouTube-Kanal ja auch sozusagen was ja. gewünscht. Wie du gehört hast, ähm, ist ja das Sendeformat Game One äh, im letzten Jahr eingestellt worden. Mhm. Warum, weiß keiner so sehr. Ähm, Warum eigentlich? Ja, das weiß keiner so sehr. Ach so. Und <lacht> auf jeden Fall ist es so, da haben sich die Jungs, die hinter Game One sitzen, also zur Info, Game One ist eine Sendung, die früher über Games-Themen schon seit acht Jahren lang informiert hat. Mhm. Und das immer in sehr witzigen Beiträgen. Und ähm, wer gar nichts mit Games ans, am, am Hut hatte, der konnte sich wenigstens sehr unterhaltsam informieren lassen, was gerade so total in ist bei den Gamer-Nerds. Mhm. Ähm, das gibt's nun nicht mehr. Aber... Sie haben äh, Mitte des Januars sich gedacht: Okay, wir haben eine Produktionsfirma, wir haben ziemlich viele Leute, die da arbeiten. Lasst uns doch einen eigenen 24 Stunden, sieben Tage die Woche Live-Channel aufbauen. Und dieser Live-Channel, der nennt sich Rocket Beans TV. Sie hatten auch schon vor einen YouTube-Kanal. Und jetzt gibt es auch Rocket Beans. Ähm, man muss einfach dazu sagen, ähm, ich habe mir die erste Sendung, das ist Bonjour, heißt es. Also sie machen immer sehr viele Wortspiele mit äh, Bohne. Ähm, habe ich mir angeschaut, oh diese Sendung Gott, hatte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ab die Bohne, was? <lacht> Nix, vergiss es. Gut, Stefan hat schon wieder eines dieser Geistesblitze, die uns gleich erklären darf. Nee, nee, nee, das war kein ja. Geistesblitz, das war okay. Verzweiflung. Das war eher so ein Damenpfiff. Gut, auf jeden Fall, ähm, der RBTV-Start, wie es auch kurz genannt wird, ist seit Januar durch und in Bonjour hatten sie ungefähr eine Viewerzahl von ähm, 50.000, das ist schon mal relativ gut. Man muss dazu sagen, ich habe dieses äh, Programm jetzt auch immer täglich mitverfolgt, immer wieder die Sendungsformate angeguckt und, ähm, es ist, es ist viel im Aufbau, muss man dazu sagen, aber es lebt halt von den Charakteren, die sozusagen die Rocket Beans ausmachen. Mhm. Und ähm, in der Rocket Beans, es gibt ja diesen Beans, das ist aus den Vornamen der Leute, die da mitmachen, also B für Boody, E für Eddie, A für Arno, das ist den, den man nicht so kennt, der ist im Hintergrund, N für Nils und S für Simon. Das sind halt jeder für sich ein eigener Charakter. Es gibt mhm. da den Typen, der sich sehr aufregt, es gibt da den Typen, der so ein bisschen ruhiger ist, das ist der Buddy zum Beispiel. Und nur dadurch, dass die uns acht Jahre lang durchs Fernsehprogramm geleiten konnten ähm, haben die jetzt auch sozusagen eine gewisse fanbase mit an sich gebunden und es ist auf twitch tv mhm. und es ist ja es ist es ist schon eine ganz andere art von es ist ja nicht fernsehen es ist ja internet stream gucken aber es mhm. ist eine ganz andere art weil das lustig ist du hast ja auf der rechten seite die ganze zeit so einen schönen chat dabei ähm, und ja steffen kannst du mir mal twitch tv erklären ja, natürlich gerne. Ähm, Twitch TV ist eine Plattform für, bin ich bis jetzt noch größtenteils Gamer gewesen. Mhm. Ähm, die machen sowas ähnliches wie Let's Play nur halt einfach live. Die streamen ihre Inhalte halt okay. sofort. Das macht Gronk und sowas auch alles. Mhm. Und, ähm, ja, jetzt machen die es halt auf Twitch TV. Da gibt's dann rechts so einen Chat. Und das Schöne ist, während man ja beim Fernsehen immer relativ alleine sitzt, wenn nicht gerade die Freundin oder der Freund neben einem sitzt, ist man bei Twitch TV, wenn man den nicht ausschaltet, niemals alleine. Lieblingsthemen ist, ist das jetzt wirklich live? Mhm. Damit haben die ein Problem gehabt. Da haben die auch schon äh, öfters was nachgesagt. Die werden natürlich nicht 24 Stunden lang, sieben Tage die Woche einfach eine Kamera auf die vier halten, sondern die werden auch produzierte Formate zeigen. Mhm. Ähm dann gibt es sowas wie äh, Gerüchte. Das ist das zweite Thema. Es werden immer irgendwelche Gerüchte gestreut. Ja, Nils hat gekündigt, der ist tot und dann wird das hier weitergemacht. Und es wird gerne viel getrollt, nennt man das ja im Internet, mhm. wenn Leute einfach anfangen, aus Spaß rumzumachen. Aber trotz dieses ganzen Chatgedöns und sonst irgendwas, die Formate sind live zocken, mit ein bisschen Kram dabei. Es ist wie Game, One, nur halt auf 24 Stunden, sieben Tage die Woche mhm. verteilt. Und das Problem ist, ich habe nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche Zeit, mir das anzugucken. Ich ja. würde aber gerne. Okay. Darum kann ich auch nur jedem empfehlen, unterstützt die Rocket Beans. Das ist jetzt nochmal ein Aufruf von mir. Ähm, und selbst wenn ich viele mit Gamer Hut hat, die sind halt ziemlich bescheuert. Und das, wäre bescheuert und Humor mag, der wird auch die lieben. Gibt's denn da auch irgendwelche Zusammenschnitte oder irgendwas von speziellen Inhalten? Also genau, also was heißt Zusammenschnitte? Es wird viel live gespielt und es wird auch gerne mal ein bisschen was zusammengeschnitten. Aber es ist nicht so wie bei Game One früher, wo du halt Beiträge hattest. Beiträge sind ja wirklich zusammengeschnittene Sachen zu irgendeinem bestimmten Spiel. Mhm. Das, wird, das gibt es so in der Form bis jetzt noch nicht. Ähm, aber es gibt halt ich glaube es gab ein, eine Sache wo Making Of Sachen gezeigt wurden sind die wurden etwas mehr zusammengeschnitten aber die haben halt auch keine Zeit dafür glaube ich mhm. jetzt nebenher noch Sachen zu schneiden und ähm, ich gebe dem Kanal immer noch die Chance auch wenn sie am Anfang es ist halt typisch die kriegen halt nicht immer alles sofort gebacken das war bei Game One früher aber auch nicht so anders mhm. das ist so ein bisschen der Scham davon finde ich okay also Steffen, auch dir empfohlen, wenn du Twitch-TV nicht kennst, such da mal nach Rocket Beans und guck dir ein bisschen an und wenn es dir gefällt, mhm. solltest, sonst kriegst du Ärger mit deinem Podcast-Kollegen. <lacht> okay. Ja, aber ähm, ich hoffe ja auch, dass für die äh, Rocket Beans äh, dann noch nicht schnell das Ende gekommen ist, ansonsten würde ich ja halt die Rettungstruppe anrufen und äh, mit der Rettungstruppe, da hat der Steffen sich ja auch in letzter Zeit viel mit beschäftigt, ja. weil er steht total auf Eichhörnchen. Steffen, erzähl mal. Streifenhörnchen erstens, ne? also wenn äh. wir schon beim Nerdfaktor sind. Und mhm. äh, äh, ja, ich habe mir in letzter Zeit noch mal ähm, ein paar Folgen dieser legendären Serie angeguckt. Äh, Chip und Chap, Ritter des Rechts, hieß das Ganze. Mhm. Und äh, hatte natürlich die hierzulande bis dahin als A-Hörnchen und B-Hörnchen bekannten ja. äh, Streifenhörnchen in einer... Teamkonstellation mit weiteren Teamgefährden ja. ja zum Mittelpunkt. Wer ist das? Das ist, ist zum einen äh, Trixie, eine, eine Mäus Mäusin Mäusedame. <lacht> eine Frau. Uh -huh. Eine also auch eine Erfinderin, ne? Ja. Die oder ein, ein, eine äh, Technikerin sage ich jetzt mal. Dann mhm. Samson, einen äh, äh, ja auch einen Mäuserich, der Und äh, Bitte eine dicke Maus. Die dicke Maus, eine, ein Abenteurer quasi. Ah. Und äh, Summi, eine kleine Fliege. Ja. Äh, angekündigt war ja, dass ich heute singen möchte. Uh, ich <lacht> gehe mal kurz raus. <lacht> nein, nein, nein. Ich möchte mal kurz was singen und mal, ja. mal, mal, mal gucken, ob dir dabei was auffällt, wenn ich das ja. jetzt so singe. Weil. Können wir ja dann später nochmal drüber reden. Also pass auf. Mhm. Räuber, Diebe, gehen auf Ganoventür, Doch zwei ganz Liebe sind schon auf ihrer Spur. Ist der Ball auch schwer? Der Weg auch weit? Sie sind stets für dich bereit, zu erreichen. Ja. Was ist dir aufgefallen? Dass du einen Fehler eingebaut hast. Welchen? Ja, es heißt nicht der Ball, sondern der Fall. Ja, und dann waren da noch einer. Okay, der ist mir nicht aufgefallen. Ganoventür. Was? Ganoventür. so, was hast du denn gesungen? Ganoventür habe ich gesungen, aber so, es heißt also... Ganoventur. Ah. Tatsächlich, ich hab... aber ich habe ich, hab ich das <lacht> immer so verstanden. Wenn ich das Originallied bei denen gehört habe, dann haben die das genauso betont. Ganoventür und statt Fall Ball. Also sie haben ein sehr hartes F gesprochen. Ich glaube, das gesungen. Problem war, dass bei dir sich Tour auch wie Tür angehört hat wegen deiner Aussprache. <lacht> Muss ich jetzt gar gern mal zugeben, weil ich habe Tour echt Nein, also ich, ich habe hab den Test neulich gemacht <lacht> mit meiner ich Freundin, die hat gemacht. es genauso verstanden. <lacht> Sie hat so Tests mit dir zur Aussprache gemacht. Komm, Steffen, jetzt mal schön Hochdeutsch redende. <lacht> Nein, die kommt aus Hessen. Also oh, die hat nicht meinen mein, mein Integrationshintergrund, ja? So. Apropos, Essen, Ruhrgebiet. Komm, ich habe noch eine lustige Geschichte. Nicht aus Essen, aus an. Hessen. Ja, ist doch egal. Ich nehme jetzt einfach Essen. Ich habe gesagt, du hättest Essen gesagt. Also, das liegt mit deiner Aussprache, dass ich Hessen äh, Essen oh. verstanden habe. Egal, auf jeden Fall. Voll nein, ich, eine ich eine kleine, Nee, war gut, aber du hast einen Fehler gut versteckt. Ich möchte nur eine Sache erzählen, die habe ich heute Morgen gelesen. Die muss ich zwischendurch einsteuern, es tut mir leid. Es hat nichts mit dem Thema zu tun, ja. aber ich finde es so lustig zum Thema Aussprache. Profis. Und zwar hat ähm, ein, ähm, eine Oma, wurde angerufen von einem Kerl und hat den ähm, sogenannten äh, Enkeltrick probiert. Kennst du den Enkeltrick? Mhm. Genau. Hat den Enkeltrick ausprobiert und die Oma, die angerufen hat, ist im Ruhrgebiet und der Typ hat gesagt ähm, ja, hallo Oma, wie geht es dir? Mhm. Also in dem Aussprache <lacht> und weißt du, woran die Oma erkannt hat, dass es nicht richtig ist, weil er nicht diese typischen robot benutzt hat, sondern hallo Oma, wie geht es? Sie hat gesagt, so, ich hab das daran erkannt, weil er nicht gesagt hat, na Oma mit Doppel-M, sondern na Oma. <lacht> und da habe ich mir halt gedacht: so, Wie geil ist das denn? Die Oma hat es erkannt, weil er nicht richtig Dialekt gesprochen hat, wenn ja. man es bei so nennen kann. Ja. Das nur mal zu Thema Aussprache. Sorry. Ja. Ja. Äh, du ja. kannst wieder zurückkommen ja. zu dem ja. dicken Samson. Ja, und zwar sind wir dann richtig beim dicken Samson, weil der ist ja eine Maus, tricksy sie auch. Ja. An was erinnert dich das so als Kind der ne, 80er noch nicht, ne? 86 geboren, ähm, ähm, sehr, sehr wenig davon. Ich habe viel getrunken in der Zeit. Also das heißt ja, <lacht> Chip und Chap Ritter des Rechts. Ne? Ja. So, Ritter des Rechts. Weil bei, bei der Bezeichnung habe ich immer so ein bisschen dran gedacht, so, hm, hm was, was was hat dann immer so ähnlich geklungen? Rettung, Rettung, Rettungstruppe, hm, äh, An was erinnert dich die Rettungstruppe? Äh, an ein Format auf RTL. Nee. <lacht> okay, erzähl. Falsch, total falsch. Ja, was denn? Äh, sagt dir Bernhard und Bianca was? Ach so, die hatte ich sogar im Kopf, aber ich wusste nicht, dass sie was mit Rettungstruppe zu tun haben. Ja, Bernhard und Bianca waren Mitglied der Rettungstruppe. Und tatsächlich sollte also Chip und Chip ursprünglich ein Spin-off sein zu äh, Bernhard und Bianca. Dadurch, dass aber, das ist jetzt das Nerd-Wissen, ne? um dich gleich mal drauf vorzubereiten, zu äh, <lacht> weil dann aber äh, Bernhard und Bianca im Känguruland schon in der Mache war, zu lange, hat man gesagt, nee, das wird das nicht zu sehr vermischen, jetzt mit einer eigenen äh, Zeichentrickserie und so. Äh, deswegen nehmen wir andere Charaktere. Wen haben wir denn da noch so in der Größe? Und da ist dann halt die Wahl auf Chip und Chip gefallen. Aber okay. tatsächlich sollte halt, es ursprünglich ein... Spin-off sein zu Bernhard und Bianca. Bei den, äh, ja, bei den beiden Mäusen habe ich auch an Bernhard und Bianca gedacht. Ich wusste nur nicht, dass die, ich habe den Film nie großartig geguckt, dass die auch mhm. Rettungstruppenmitglied sind. Äh, merke ich schon wieder, was du dir alles merkst. Auf jeden Fall, ähm, erzähl doch mal ganz kurz, worum geht's eigentlich bei, du hast doch gar nicht erzählt, worum geht's bei den, äh, bei Disney. der Rettungstruppe bei Chip die, und Chip Ja, äh, ja, um eine Rettungstruppe. Wie? <lacht> <lacht> äh, da ist ja wieder der Erklärbär. Ja. Nee, also die, die haben sich dann halt immer so Fällen angenommen, wo äh, halt irgendwelche ähm, Tiere in Not geraten sind und haben denen praktisch mit ihrem Equipment und ihrer Ausrüstung praktisch beigestanden, ja. So kann man hat eigentlich so eine eigene Schrullen so ein bisschen, ne? das muss man dazu sagen. Bitte? Samsung Samson hat zum Beispiel, das habe ich mir gemerkt, jeder hat so seine eigenen Schrullen, so, also ja. Schrullen mit ja, ja. Macken, falls du den, den Dialekt nicht kennst. Es ähm, ist auf jeden Fall so, dass ähm, zum Beispiel Samson sehr gerne Käse mhm. gegessen hat. Das hat sich immer bemerkbar gemacht, indem dem sich ein Bart gezwirbelt hat, seine Richtig. Augen hypnotisiert ja. waren und er gesagt hat, Käse. Und das habe ich mir sehr gut gemerkt, weil ich auch großer Käseesser bin. Mhm. Das hat mir sehr gefallen. Ja. Und äh, was war bei Chip und Chap? Was war bei denen mal so beiden? Äh, so? Für, ja, ja, die waren, ja halt, die waren halt schon äh, sehr nah an den an den Charakteren, wie sie vorher in den Cartoons waren. Mhm. Nur, dass die halt jetzt noch lustige Outfits dazu bekommen hatten. Also das heißt, okay. äh, Chip, also Ahörnchen, hatte praktisch noch eine Ledejacke mit Fellkrause und einen Indiana Jones Hut quasi. Und äh, Chip... Oder auch b ist mit einem paar darum gerannt. Ja? Und okay. dieses dieses Prinzip hat man ja später nochmal aufgegriffen in, in der Serie äh, Captain Baloo. Da hat man ja auch bekannte, ich sag jetzt mal, Cartoon-Figuren genommen. Oder in dem Fall eigentlich bekannte äh, Zeichentrickfiguren aus einem bekannten Zeichentrickfilm. Und hat die in ganz anderes Umfeld gesetzt und äh, praktisch äh, noch mehr vermenschlicht. Ja? Kennst du Captain Baloo? Ja, so. das kenne ich auch. Klar, ich habe Captain Baloo, habe ich auch sehr gerne geguckt mit Kit Wolkenflitzer und Rebecca und sowas. Und ja. äh, King Louie, haben sie also aus dem Dschungelbuch noch ein paar ja. Sachen konserviert. Ne? Also äh, äh, äh, Captain, neben Captain Baloo, ja, King Louis und äh, Shere Khan im Grunde. Ich wusste mit diesen ganzen Disney Sachen würde ich die Büchse der Pandora öffnen, wenn ich dir noch gestatte, überhaupt über eine Serie zu sprechen. Mhm. Ähm, Mach mal in den weitere nächsten Ausgaben Weitere halt. Folgen dieser Disney Serie, dann haltet ihr in der nächsten Ausgabe von Etage 13. <lacht> Aber ich muss sagen, ich bin gerade ein bisschen ich bin gerade ein bisschen angesichts Steffen. Och, warum äh, das denn? Jetzt? Weil äh, ich habe mir gerade gedacht, wie kann man sich denn wie kann man sich denn merken, dass Bernhard und Bianca auch bei der Rettungstruppe waren? Da denke ich mir sehr, äh, Tut mir leid, Steffen, ich muss da jetzt kurz einfach mal das Wort ergreifen. Ich, ich habe mir auch überlegt, ich packe das jetzt in Format, damit du mich auch ausreden lässt. Ich nenne es einfach mal Scheiße, Weiße. Scheiße! Mich regen diese Detail-Nerds total auf. Es es es kennst Ich kann mich doch an diese Scheiße, die ich gestern erzählt habe, doch nicht mich mehr erinnern. Ich weiß doch nicht mehr, was ich gestern gemacht habe. Kennst du diese diese spitzfindigen Spaßfüchse, ja? Die wollen einen Film nicht von Wendung zu Wendung sehen. Nein, die wollen den von Frame zu Frame gucken und merken sich jeden kleinsten Scheiß. Wie die blöden kleinen Herr-der-Ringe-Nerds, die einfach immer sagen, hey, wenn du schon den Ring hast, dann musst du auch den Rest können. Kannst du nicht unsichtbar werden? <lacht> Total lustig, weißt du? Die gehen dann mit ihren Mikroskop-Augen ins Kino, gucken sich jedes Detail an. Und das sind nämlich die digitierte Form von diesen kleinen Kindern, die früher im, Kin im Kino immer hinter einem gesessen haben, mit so einer rotzigen Eistüte, die nach vorne getropft ist. Selber auf den eigenen Pulli, wo man sich gedacht hat, ich würde dir am liebsten mal zeigen, wie meine Eistüte richtig ist, mein Freund, und zwar rückwärts. Ja, Das sind diese Typen <lacht> gewesen. Und äh, wo die Mutter nicht mal in inventiert, also irgendwie dagegen dazwischen gegangen ist. Nein, die Mutter, ne, hat man gedacht, hat noch ein bisschen Anstand im Kopf, sagt: Kind, hör auf, den Typen was einzutropfen. Nein, die kommt dann mit ihrem wischigen kleinen Taschentuch an und reißt dann dieses blöde Eis aus dem Gesicht raus, anstatt einfach mal mir zu helfen, wo das blöde Eis mir auf die Schulter getropft ist. Und dann kommt das Schlimmste eigentlich nachher. Wenn die ersten paar Minuten des Vorspanns gelaufen sind, dann fängt das Kind an zu reden. Und der erste Satz, der aus diesem Maul von diesem Kind kommen wird, wird sowas sein wie... Ja, äh, die Titanic geht ja eh unter. Und dann denke ich mir, ja, klar, ich bin auch nicht in den Film reingegangen, um zu wissen, dass das Schiff eh untergehen wird. Ich komme wegen der Liebesgeschichte. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall ähm, ist es so, äh, dass wenn später diese kleinen Rumpfrickler, du, die dann in jedem Film irgendwas suchen, du findest den Film mega geil. Vielleicht findest du ja Star Wars gut, ja? Du findest Star Wars mega geil, ne? Und die werden dann noch sagen, ja, das mit dem Todesstern kann mal so nicht funktionieren. Mir ist mir zu so schwer, im Weltall rumzuhängen. Ja, tut mir leid. Ich bin zumal, ich bin großer Fan von Guardians of the Galaxy, das weißt du. Ich sag gern darüber. Äh, ich bin ein frenetischer Jubler von diesem Format. Ich äh, finde es besser als Star Wars. Es ist ein Film, es ist eine Legende unter Legenden. Es ist ein super Film. Und ähm, ich habe mich dann mit jemandem da zusammen auseinandergesetzt, der den Film auch gesehen hat. Ja? Ich so, ah, der Film aller Filme, alle Legenden, super Ding, bester Film aller Zeiten. Und dann kommt diese Person auf mich zu. Und sagt dann, ja komisch, der Drax, das ist dieser dicke Typ, der hat ja in dem Film, ne, nicht immer so, äh, also der hat eigentlich nie die ganze Zeit die rhetorischen Mittel verstanden, ne. Ja, ich sag, oh, und, ja, in dieser einen Szene, ne, da hat er es auf einmal verstanden. Da habe ich dann gedacht, okay, ich, ich schütte gerade mein Herzblut über diesen Film aus, sage, das ist der beste Film aller Zeiten, das ist das eins, was ihm einfällt, der, der hat die rhetorischen Mittel nicht ganz so gut verstanden und nachher doch. Da denk ich mir, wer merkt sich denn so eine scheiße Weiße, Weißt du, als ob ich mich an den Scheiß von gestern noch erinnern könnte, ja? Kennst du auch diese, diese frenetischen Filmjubler, die einen bestimmten Film für das Beste auf der Welt halten? Die finde ich auch zum Kotzen. So. Scheiße! Ja, Chef, da habe ich mal kurz meine Meinung rausgegeben. Ich habe doch gar nichts gemacht. Ja, ich, halt, ich musste das komprimiert aufnehmen, das hatte mich dann doch zu sehr aufgeregt. Ich vielleicht werde ich mein Nerdwissen über Disney-Filme einfach das nächste Mal ein bisschen zurückhalten. Vielleicht solltest du einfach akzeptieren, dass du mit einem äh, Demenzpatienten mit 29 Jahren schon in einem Podcast sitzt. Der weiß halt nicht immer alles direkt so. Ähm, bringt mich aber auch direkt auch schon zum nächsten. Ne, ich ähm, will auch mal eine Überleitung machen. Du willst eine crazy Überleitung machen. Wir hatten es doch vorhin von Bohnen. Ja. Achso, das war die Überleitung. Das war jetzt die Überleitung. Ja, Mensch, das war echt angestrengt. Ja. Ich habe auch schon in der ersten Minute gemerkt, dass du an dieser... Hat ich hatte ja jetzt genug Zeit. Oh, yes. <lacht> <lacht> gut, ich lasse dich mal ein kleines Geräusch hören. Steffen, was könnte das sein? Tic Tacs? Ja, fast, Steffen. Ich finde auch schön, wie du geschauspielt hast, weil wir uns ja eigentlich die ganze Zeit per Video <lacht> sehen. Das machen wir echt gut, Wieso per Video? Wir sind an der 13. Etage zusammen. Ja, richtig, stimmt. Wir so. sitzen ja sogar zusammen. Ich vergaß, ich bin ein bisschen aus der Rolle raus. Sag, das Ach. macht dieses Format vor. Ah. Hm. Ähm, und zwar will ich euch mal ein Spiel präsentieren. Und zwar heißt dieses Spiel Beanbuselt. Jetzt könnte es bei einem oder anderen, der unserem Kanal auf ähm, Facebook folgt, äh, schon bekannt vorkommen. Denn ich habe ein Video von meinem eigenen Kanal kurz mal reingebracht. In dem habe ich die Beanbuselt challenge nämlich schon gespielt mit einer Arbeitskollegin. Hm. Ähm, Bienenbuselt sind nichts anderes als die typischen Jellybeans und aber diese beans packungen haben immer eine, Best also ne, die haben verschiedenfarbige Bohnen, aber eine Bohne kann zwei verschiedene Geschmacksrichtungen sein. Mhm. Ich lese mal ein bisschen was aus der Anleitung vor. Also Spiel ist es eigentlich, du hast zwei Leute, jeder isst eine Bohne, zum Beispiel von der Grünfarbe und wenn du von der Grünfarbe die zum Beispiel ist, könnte das entweder Zitrone sein mhm. oder aber gemähtes Gras. Mhm. gut, gemähtes Gras kann auch sogar noch schmecken, aber es gibt dann auch noch die Hardcore-Varianten. Du hast dann auch in diesem Spiel <lacht> noch so ein schönes Rädchen dabei. Das versuche ich mal hier kurz anzuschlagen. Da hört man wahrscheinlich ganz schlecht. Mhm. Ähm, da äh, dreht sich das dann auf die jeweilige Sache, die man essen muss. Und dann kann man sich ja selber gucken. Letztlich ist das Ziel des Spiels zu gucken, wann ist jemand eine ekelhafte Bohne und wann nicht. Und die Schadenfreude darüber. Aber zu weiteren Geschmackssorten. Einmal hätten wir zum Beispiel, könnte es Tutti Frutti sein. Mhm. Das kennt der Steffen. Das gibt es nicht nur aus dem Fernsehen, das gibt es auch als Geschmackrichtung mit mhm. vielen Früchten. Ähm, aber es könnte auch genauso gut stinkige Socken sein. Ja. Und ähm. Der alleroberste wie Dreck. Wie schmecken die? Ähm, die stinken Nach so Käse. Nach ja, Käse, genau. Also die schmecken auch schon relativ eklig. Aber das Schlimmste, es gibt zwar auch hier Kotze und Popel. Mhm. Das, äh, vom Namen her auch schon nicht so schön. Aber der, wie soll ich sagen, das oberste, das Spitze der Ekligkeiten ist eigentlich verrottetes Ei. Mhm. Entweder du kriegst Popcorn oder du kriegst verrottetes Ei. Und in dem Video, was ich gezeigt hatte, ähm, da hatte ich äh, so eines der gelben Dinger geschluckt und es war meistens Ei mhm. und ähm, oh Gott, oh für die Podcast, Gott, oh äh, Gott, für die Podcast-Leute oh ich Gott, beschreibe Gott. es es sieht wirklich aus wie so eine kleine Jellybean sie ist gelb und ich werde jetzt extra für den Podcast ähm, beschreiben wie sie schmeckt Steffen darf ich kommentieren Du darfst gerne kommentieren, ich werde dann mal essen, dann kann ich wenigstens okay. mal die Schnauze halten. Also, jetzt. der Basti, der betrachtet die Bohne ganz genau, führt sie jetzt ganz langsam Richtung Gesicht, riecht nochmal dran und steckt sie in den Mund und jetzt kaut er genüsslich, noch verzieht sich das Gesicht nicht, noch verzieht sich das Gesicht nicht, nein, noch grinst er, noch grinst er, aber... <lacht> ja, ich muss sagen, ich habe die gute Bohne erwischt, ah. das ist <lacht> Du hättest Schiebung. jetzt gerne gehabt, dass ich verrottetes Ei habe, ne? Schiebung! Ich habe nicht vorgetestet und sonst was, ähm, ich werde auch ein Foto auch von diesem Bienenbusel noch mal zeigen, damit die Leute auch noch mal nachgucken können, ist ein schönes Spieleding für zwischendurch, ist kein Gesellschaftsspiel, was man so sagt, Kannst hey, du noch mal eine uns probieren? Uns Bienenbusel spielen, bitte? Kannst du noch mal eine probieren? Nein. W wonach schmeckt so die, so gut, die jetzt wieder? Bitte? Wonach schmeckt diese jetzt? Nach Popcorn, <lacht> Entschuldigung. Popcorn, das wäre wär ja auch schön. Gut, das Popcorn. <lacht> du möchtest kein Popcorn, ne? du hättest immer was verrottete Ei gehabt. Ja. Ich hab das Popcorn, das schmeckt so eklig. Gib mir jetzt das Ei. Oh, lecker. <lacht> Eine wichtige Frage dazu. Popcorn salzig oder zuckrig? Ähm, ich eher salzig. Okay, ich eher zuckrig. Und da sind wir auch schon wieder beim richtigen Thema. Wir fragen uns schon, aber eigentlich musst du mich heute fragen, denn jetzt so. kommt das Ja-Ja-Ja-Nein-Spielen. Ja, du hast der ja Chef mit was anderes stehen, oder? Ja, ähm, so. aber da ist es so, dass wir zeitmäßig ähm, okay. okay. Wie sieht's denn aus im Moment auf der Podcast-Uhr? Äh, ja, wir sind jetzt bei ungefähr 50 Minuten, aber wir hatten ja vorhin ein bisschen vorgeblänkelt. Okay, wir machen jetzt das Ja-Ja-Nein-Spiel. Gut, dass hier diese so Zwischenbemerkung geht, werdet ihr nicht hören. Das hier so geht, dass ich dem Basti jetzt einfach ein paar Fragen stelle, die er alle mit Ja beantworten wird. Ich bin so gespannt, ich esse eine Bohne. Und, ähm, das, das Spiel geht jetzt so lange, bis du irgendwann Nein sagst, ne? Genau, also Ziel des Spiels ist es mir, dass ich irgendwann mal Nein sage, du stellst mir jetzt immer Fragen, wenn ich Ja darauf antworte, darfst du weiterfragen, wenn ich Nein sage, ist das Spiel vorbei. Das dient einfach nur, wir wollen den Leuten zeigen, wie wir ein Interview führen würden, weil genau. wir suchen Interviewpartner. Wenn ihr also Lust habt, mit uns zu sprechen, wir würden gerne mit anderen Podcast-Leuten sprechen. Wir würden auch gerne mit Leuten sprechen, die über bestimmte Sachen sprechen, mhm. oder Filme oder so Wir sind offen für alles, melde uns bei uns. Unsere Interviews sind ein bisschen anders, wir mögen nicht dieses standardmäßige Zeug. Darum, Steffen, spielen wir doch jetzt das Ja, Ja, Ja, Ja, Nein-Spiel. Ja, meine Idee wäre ja dann, wenn wir das nächste Mal vielleicht sogar mal äh, tatsächlich uns mal live in der 13. Etage treffen, ja. dass wir vielleicht sogar mal einen Gast dazu holt live. Aber mal gucken, ja. ob das so klappt. Ja. Also, aber jetzt spielen wir erstmal die aktuelle Runde. Letztes Mal war ich dran und jetzt geht es um den Basti. Und die Frage 1, die ich an dich habe, ist, bist du Online-Marketing-Manager? Kurze Zwischenfrage, was genau ja. machst du da so? Ähm, also letztlich beschäftige ich mich größtenteils mit dem Internet. Also ich gehe den ganzen Tag auf Twitch TV und gucke Rocket. <lacht> <lacht> Nein, also ähm, ich bin in einem Bereich tätig, wo es um die Suchmaschinenwerbung geht. Das heißt, bei Google, wenn ihr Suchanzeigen habt, dann gibt es da so kleine Anzeigen. Und das bin zum Beispiel, das bin immer alles ich. Das mache ah. Ich mache nur ich, mache das ganze Internet. Der Herr Google. Okay, <lacht> äh, meine zweite Frage ist, eins deiner YouTube-Formate... <lacht> Let's read. Ja, das ist korrekt. Erklär mal das Format kurz so ein bisschen. Oh, der merkt schon der, merkt schon hier so der Interviewer. Was hast du dir dabei gedacht? Was? Ähm, ja, Was äh, möchte der Künstler damit sagen? Was möchte der Künstler damit sagen? Let's Read ist eigentlich ganz einfach. Ich habe äh, In meinen Jugendjahren habe ich einen Roman geschrieben, heißt Apokalypse auf dem Anrufbeantworter, schnell erzählt. Ein Polizist kriegt auf dem Anrufbeantworter die Nachricht, dass die Welt untergehen wird und möchte die Menschen davon überzeugen. Und ähm, diesen Roman lese ich einfach nur vor und denke mir jedes Mal, was habe ich für eine Scheiße früher geschrieben. Und Deswegen gibt es dieses Buch bald auch als E-Book. Auf Amazon. <lacht> okay. Pläne sind vorhanden. Ist gar kein Spaß so großartig. Aber äh, weiter bitte. Ja, weiter, bitte. Die nächste Frage. Ja. Warst du schon. Nein. Mal, was? Nein, ich wollte jetzt einfach nur Nein aus Spaß sagen. Weiter, bitte hast du gesagt, habe ich gesagt, warst nein, du bitte. schon einmal bei einer Aufzeichnung von aufgezeichnete TV. Das ist korrekt. Ich war auf einer Aufzeichnung von Aufgezeichnet TV, dem Format, wo Comic-Sachen besprechen und war Heller von Sinn war dabei. Mein Ikone, ich habe mich nicht getraut, sie anzusehen. War anzugehen. in Köln, ne? War, die, war das die erste Sendung? Genau, das war die erste Sendung in Köln und der Heller war dabei und Ralf König und so, ach, oh, ich, ich Heller ist, meine Mutter sieht halt aus wie Heller von Sinn. Ich wollte eigentlich hingehen und sagen, du bist meine wirkliche Mama, aber das ist ein anderes Thema. Okay, meine nächste Frage an dich, mhm. höchst investigativ. Ja? Hast du eine Green Lanternmütze? Ja. <lacht> Hm, wenn man den letzten Podcast mitverfolgt hat, Etage 13, Folge 0, ja. Oder mal auf Facebook geguckt hat in unseren, äh, auf unsere Facebook-Seite, dann auch kann da? man eindeutig sehen. <lacht> ja, ja. Richtig. Ja. Äh, hattest du schon mal eine Rätsel-Serie zu Breaking Bad namens Bed Monday? Ja, die hatte ich auch. <lacht> <lacht> Da hat einer sehr krass geforscht. Ja. Das alles du gefunden? weißt doch gar nicht, wie tief ich noch ge gegraben habe. Mein Gott, das kann ja ewig dauern. Ich höre. Meine nächste Frage. Bist du Jack? Nein. Du bist kein Jack? Nein. Okay. Weil das Problem ist, ähm, äh, ich habe eine hab ne Freundin, die ist äh, is Jack, die will auch immer zu Karneval was machen. Aber ich bin im Herzen leider nicht Jack. Du bist kein Karnevalist. Nein, also ich gehe zwar immer hin, aber ich mache auch großen. Aber, du Steffen, du Du bist das ganze ja, lustig, ne? Ja, du, äh, hast du jetzt noch viele Sachen vorbereitet? Ich finde es jetzt nee. schade, wenn die Fragen verfallen nee, Das, war, das war die, die Frage, das um war rauszukommen. Die vorletzte Frage tatsächlich. Hättest du jetzt Ach, Ja puh. gesagt, wäre die letzte gewesen, bist du Funkenmariechen? <lacht> Ah, das ist ja aber echt einfach gemacht. Also, ja. Da war ich ja mit meiner Türkei-Frage noch viel. Also, letztes Mal habe ich den Steffen gefragt, ob er in der Türkei war und hat er dann näher gesagt, weil ich dachte, jetzt ja, hier, Steffen, war bestimmt nicht in der Türkei. Nee, ich war mir eigentlich bei Jack schon relativ sicher. Also von daher, äh, äh, auch wenn du aus der Gegend kommst, aber irgendwie schätze ich dich so ein, dass du da einfach sagst, nö, ich bin einfach das ganze Jahr über lustig, so wie ich halt auch. Und ich kann damit nicht groß was anfangen. Ja, ich bin eigentlich das ganze Jahr lang. Ernst. <lacht> Warum ja, ausgerechnet Steff da lustig sein, ne? Quatsch. Ja, da. Ausgerechnet da so ein Scheiß da. Ähm, danke, Steffen, <lacht> für die Fragen. Und ähm, wenn ihr Interviewpartner sein wollt, oder einfach nur ein Interviewpartner klingt immer so kacke, wir sind ja nicht Günther Jauch. Wenn ihr Lust habt, mit uns zu reden, und ja. vielleicht sogar live mit uns beiden, wenn ihr noch zwischen uns passt, dann schreibt <lacht> und uns. Und das an wird schwierig. <lacht> <lacht> <lacht> Schön willkommen in, in der Besucherritze. Hm. Genau, dann schreibt uns auf den Social Media-Profilen oder aber auf infodie 13 war richtig, ne? Ja. Ja. Ähm, wir nähern uns auch langsam dem Endsport, aber wir wollen zum Schluss haben wir Boah. uns immer vorausgesetzt, wir sind selber ein Podcast. Ja. Aber wir möchten auch Oder wir versuchen es zumindest einer zu sein. Genau. Es gibt aber noch viele andere unter uns und wir sind ja nicht so die Typen, die sagen, ey Konkurrenzdenken, das hört ihr euch jetzt nicht an. Hm? Nee, wir haben uns gedacht, wir empfehlen mal Podcasts zum Abschluss der Sendung und äh, lieber Steffen, du hast einen rausgesucht, den ich auch noch nicht kannte. Erzähl doch mal kurz, wie heißt der und worum geht's? Meine Empfehlung ist der Explikator. Was ist denn das? Der Explikator ist ein täglicher Podcast in Magazinform. Also, äh, täglich? Mh. Tatsächlich wow, täglich. Okay. Der geht dann auch immer so roundabout 10 Minuten. Und äh, ist von Oliver Wunderlich, der sich äh, praktisch jeden Tag einem speziellen Thema widmet. Also Kultur oder äh, Wissenschaft, weiß ich jetzt gar nicht. Also er hat... Er hat einfach über die Woche Montag bis Freitag verteilt äh, verschiedene Themen und denen nimmt er sich in diesem Podcast Magazin Format an. Sehr zu okay. empfehlen. Ist wirklich ein sehr was? informatives mh, Podcast Format. Ja. Okay, was ich mich gerade frage, ist, wenn man täglich sendet, macht er nichts anderes? Das ist doch anstrengend. Mh, nee, Er hat wohl ein eigenes Studio, soweit ich weiß. Also, also mh, Er ist, ist Illustrator. Und äh, nimmt sich dann einfach jeden ja. Tag früh morgens die Zeit dazu. Also das macht er auch wirklich sehr früh, weil äh, wenn ich ausstehe, ist der Podcast meistens schon in meinem Podcatcher. Ja. Krasse Sache. Aber schade, dass ich ihn noch nicht kenne. Wenn man täglich sendet, müsste man eigentlich davon öfters was mitkriegen. Mhm. Deswegen senden wir auch nur monatlich, wir möchten gar nicht gehört werden. <lacht> <lacht> ich habe dann etwas mit einer etwas höheren Schlagzeit. Also nochmal, theexplicator.de. Äh, ja, oder? genau explicator.de Hört euch das an. Ich werde es auch nach dieser, ähm, ich höre auch gerne viele Podcasts, werde ich mir auch sofort in mein podcast so heißt es ja, mhm. also zu meinem Grasdealer werde ich vorbeifahren und mir das anhören. <lacht> ähm, ich habe selber auch noch ein ähm, kleines Format zu empfehlen. Ähm, das liegt auch daran, weil ich sogar die Leute angeschrieben habe. Könnte nämlich auch gut sein, wenn wir uns mal treffen sollten, Steffen, und es ist mhm. zufällig in meiner Heimatstadt, dann sind die hier auch vor Ort mhm. und vielleicht kann man die überredet kriegen. Die heißen nämlich die Wochennotiz und ähm, die machen wöchentlich ein Podcast, so wie es sich halt gehört. Die haben wahrscheinlich auf Notizzetteln was draufgeschrieben. Es sind halt zwei Chaoten, so ähnlich wie wir beiden, Aha. nur dass die halt freischnauze so ein bisschen über Wochengeschehen sprechen. Sie kommen so beide ein bisschen aus dem journalistischen Handwerk, Aha. aber davon merkt man dann auch nicht so viel. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, die bringen halt, die machen das halt sehr, sehr locker und wenn man das wöchentlich hören möchte, dann kann ich in dem Fall auch nur erzählen, der Stefan hat gerade meine URL weggenommen, die ich empfehlen wollte. Oh. Aber ich glaube, es ist diewochennotiz.de. Die stand doch da gar nicht. Stand da gar nicht. Mhm. Gut. Diewochennotiz.de auf jeden Fall. Würde ich in dem Fall empfehlen. Hört euch den mal an, wenn ihr wöchentlich ein bisschen Spaß werden wollt und den Explikator. Ist er ernsthaft, oder? Äh, nö, er, er gestaltet das sehr, sehr äh, munter und also sehr äh, humorvoll auch. Also Redet er nur? Bitte? Er redet einfach. Er ruhig. redet alleine, es ist geskriptet, das muss ich dazu sagen. Aber Boah. das heißt also, er, er schreibt sich den Text vorher und liest ihn dann im Grunde ab, aber das wirklich sehr locker und äh, sehr flockig. Also es macht Spaß, ihm zuzuhören. Ja Und bei den Wochennotizleuten ist so, es fühlt sich so an, als hätten sie gar nichts vorbereitet, bis auf zwei, drei Formate, aber das macht manchmal auch so ein bisschen den Charme aus, sind sehr spontan und ähm, die wollten auch letztens mit meiner Heimatstadt, ich komme aus Tro äh, Heimatstadt, mit meiner Stadt, wo ich gerade wohne, nämlich Trostdorf, wollten so eine kleine Soap drehen, dazu mhm. musste ich dann auch was dazu schreiben, sie wollten sowas ähnliches wie... Wie heißt das? Köln 50667 gibt es ja im mhm. Fernsehen. Sie wollten Troosdorf äh, 53482 machen. Und da habe ich dann gedacht, okay, dafür würdest du dich als Produzent breitschlagen, weil Troosdorf ist so ein schönes Städtchen. Da muss er mal vorbeikommen, mhm. lieber Steffen. Fast so schön wie Offenbach. Ja. Naja, das äh, hatte ich ja vor, dass ich mal demnächst bei dir vorbeikomme, also von daher, äh, Und, ja. Und dadurch, genau, dass du so jetzt ist, gesagt hast, dass du weniger Jeck bist, könnte das schneller passieren, als du liebst. <lacht> du weißt nur nicht, dass ich trotzdem unterwegs bin. <lacht> hm. T -t -t -t -t. Und damit würden wir uns auch karnevalistisch verabschieden. Wollen wir uns rauslassen, Steffe? Lass mich mit dem Scheiß <lacht> in Ruhe. <lacht> Ein Bütschen kriegst du noch von mir? Und, oh, Gott, oh, Gott, ähm, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Wir beide bedanken uns auf jeden Fall äh, zu ja. dem äh, Feedback für die äh, Folge davor und würden uns auch wieder freuen, wenn hierzu wieder Feedback kommt, was euch interessieren würde. Ihr könnt auch Themenvorschläge durchgehen, ja. weil der Steffen und ich sind sehr offen. Wir lesen alles außer Comics, das machen wir ja hauptberuflich. <lacht> <lacht> Steffen, äh, letzte Worte von dir zum äh, 13. Ach, Etagenfahrt heute. Letzten Worten immer. Jetzt muss ich mir wieder irgendwas <lacht> aus den Rücken leiern hier. Ja. Liebe Leute, die ja dann nichts mit Karneval am Hut habt, krämt euch nicht, mir geht's genauso. Bis denne. <lacht> Und ich habe gerade gedacht, Steffen hat wegen seinem lustigen Dialekt sowas gesagt, hat, liebe Leute, die nichts mit Karneval am Hut haben, crämt euch nicht. Also von eincremen. Krämt euch einfach nicht <lacht> ein, trocknet Cremt aus. euch einfach nicht ein. Und mit diesem schönen Satz sagen wir beide, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschö. Auch. Was ist das gemeinsame Signal, was sich der Herr Steffen wieder so kreativ ausgedacht hat wie beim letzten Mal? Und zwar von 50 auf runterzählen, immer parallel. <lacht> du, ich habe gemerkt, dass mit den 5 wird knapp, ne? Also. Mit dem was? Mit bis 5 zählen wird knapp. Okay, egal. Lass uns einfach bis 3 zählen und dann <lacht> und dann Start, ne? Oder wie war das? Einer sagt 1, ja. 2, 3 und der andere sagt, beide sagen dann Start, oder? Ja. Gut. Sehr gerne. Oh, dann, ich habe den Plan wieder weggetan, Moment. So, jetzt, <lacht> sonst fühle ich mich so unvorbereitet. Dann mach das bitte. Nee, ich habe den Plan schon, das ist doch dieses, wie Programm, äh, hello, hello. Bitte zähl bis drei und dann sagen wir beide Start. <lacht> also, hast du jetzt jedes Mal auf Aufnahme neu gedrückt, das wird mich Nein. ja total fuchsen. Sehr gut, dann hast du so eine schöne Making-of-Aufnahme. Hm. Eins... <lacht> Entschuldigung, ich muss mir kurz was weglachen. Ich glaube, wir, wir zählen beide 1, 2, 3, 4, 5 und fertig. Also <lacht> ich, du die 1, ich die 2. Das dann. ist nicht der Zahlenraum, mit dem ich arbeiten kann. <lacht> und dann sagen wir nach 5 beide nochmal statt. So, mhm. also, fang du mit 1 an. <lacht> 1, 2, 3, 4, 5, Start. Start. Jetzt warst du zu langsam. Wieso das denn? Ja, weil wir nicht gleichzeitig Start gesagt haben. Ja. <lacht> Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Start. Start. Jetzt machst so. du zu langsam. Nee, passt. <lacht> nee, dann, dann haben wir ein Funkloch. <lacht> das kann gut sein. Weil du hast, bei mir hast du ungefähr eine Sekunde später Start gesagt. Gut, es geht ja auch nur darum, die Aufnahmen drüber zu legen. Passt schon. Okay. Warum hast du dann bei mir gerade gemägelt? <lacht> weil wir synchron okay. sein müssen. Egal. wir sind doch so. sowas von synchron. Also, 1, 2, 3, 4, 5, Start! So, passt das? Ich wollte gerade anfangen zu moderieren. <lacht> Fangen an zu moderieren. Auf. Sie verlassen Etage 13. Sollten Sie außerhalb unseres Stockwerkes mit uns Kontakt aufnehmen wollen, besuchen Sie uns doch auf facebook.com. Die 13. Etage oder auf Twitter at die 13. Etage. Alle weiteren Infos zum Podcast erhaltet ihr auf die13.etage.de. Die 13. Etage ist eine Produktion von Steffen Liebschner und Bastian Richelzhagen. Wir freuen uns über jeden Kommentar, Like oder Nachricht.